Also, dann zeige ich euch ein bisschen was, was wir in den letzten sechs, sieben Monaten hier in Ulm gemacht haben, zum Thema Hochwasser und Lorabahn. Ähm, wie manche vielleicht schon wissen, gibt es bei uns in Ulm die Donau, die durch, oh, die durch Ulm fließt, ähm, sieht man hier auf der rechten Seite. Und wir haben da so einen kleinen schönen äh, Fahrradweg in der Donau, der ähm, öfter mal an der Stelle unter Wasser steht. Das ist so eine kleine Senke, die wir da haben. Und wenn die Donau da meistens am Pfingsten, das ist eine ganz klassische Zeit, über das Ufer tritt, dann ist der Fahrradweg hier nicht mehr zu, äh, zu befahren. Also der steht meistens so, ja, bis knietief unter Wasser. Wir hatten dieses Jahr sogar mal ein ganz starkes Hochwasser. Da war dieser Glaskassen, den man da sieht, der war sogar weg. Also so hoch stand da das Wasser, ähm, also knapp zwei Meter hoch. Ähm, das war nicht so eine, eine gute Sache. Und da haben wir uns damals gedacht, warum machen wir, wenn wir dieses LoRaWAN-Netzwerk äh, haben, zu dem ich gleich noch komme, warum messen wir damit nicht, wie viel Hochwasser oder wie viel Wasser auf diesem Fahrradweg steht. Und ähm, das haben wir dann einfach gemacht, indem wir so einen Hochwassersensor angebracht haben. Oh, ich springe nochmal zurück, weil das das falsche Bild war. Man sieht da oben an der Spitze oder an der, in diesem dunklen Bereich sieht man den Hochwassersensor. Das ist so eine kleine, kleine Kiste. Das ist ein Hochwassersensor, der... Ähm, den Abstand misst von dieser Stelle oben bis auf den Boden. Und die ist eben, wenn wir kein Hochwasser haben, ist die fix. Das sind immer irgendwie 2,58 Meter sind das glaube ich. Und sobald wir da irgendwie, in eine, ja, sobald das Wasser eben kommt, wird der Abstand größer, äh, kleiner zwischen diesem Hochwassersensor und der Straße. Und so können wir irgendwie erkennen, okay, wir haben Hochwasser. Also quasi das Wasser steigt an, der Abstand wird kleiner. Und wenn der halt über eine gewisse Zeit nicht wieder wegfällt, also wieder größer wird, dann können wir davon ausgehen, dass das Wasser da steht und dass man da nicht durchfahren kann. Weil Man kann es natürlich gleich sagen, ja okay, dann stellt sich jemand runter, bleibt da stehen, der Abstand wird 2 Meter oder 1,80 Meter 80, äh, verringert und dann ist ja auch Hochwasser, aber in dem Fall halt nicht, ähm, weil wir dann eben über die Zeit erkennen können, dass es kein Mensch ist. Wir haben noch einen anderen Hochwassersensor, hier rechts sieht man den auch noch ein bisschen besser, wie der aussieht. Der hat so ein Hörnchen, wo unten die Ultraschallwellen rauskommen. Damit wird gemessen, da wird einfach der Schall gemessen, wie lange der die Laufzeit ist zwischen dem Sensor und dem Boden und äh, darüber, darüber kann man die, äh, den Abstand ähm, bestimmen. Das ähm, ist unter einer alten Eisenbahnbrücke oder alt nicht, die wird noch verwendet ähm, in der Nähe von der Blau. Das ist nicht die Donau, sondern die Blau, ähm, die da durchfließt. Und das ist ähm, genau auch eine typische Stelle, wo am Pfingsten und bei Hochwasser auch mal das Wasser stehen kann. So. Ähm, ein paar Worte zu LoRaWAN, was das ist. Das wurde ich heute schon ein paar Mal gefragt. Ich sage immer diesen Satz, LoRaWAN ist fast wie WLAN, es funkt nur weiter. Das fast haben wir deswegen dahin geschrieben, weil es drei Eigenschaften hat, die sich teilweise mit dem Vergleich zu WLAN unterscheiden. Wir können nur wenige Daten schicken. Wie viele das sind, da komme ich gleich dazu. Wir haben aber eine richtig große Reichweite. WLAN hat man in der Regel, ich sage mal, in der eigenen Wohnung, im eigenen Gebäude, vielleicht das Stockwerk drüber noch, wenn man Glück hat, aber in der Regel beschränkt sich das auf 20, 30, 40 Meter in, einem, in einer normalen Umgebung, Wände, Wohnungstüren, äh, Fenster etc. Ähm, bei LoRaban kommen wir bis zu, naja nach, es gibt eigentlich fast kein Limit nach außen, bei direktem Sicht kommt man auf 700, 800 Kilometer, wurden schon mal gemessen. Im urbanen Umfeld, in der Stadt, hat man so eine Reichweite von 2, 3, 4, 5 Kilometern, je nachdem wie viele Hochhäuser es gibt. Auf dem flachen Land kommt man weiter, bei Hochhaushäusern kommt man nicht so weit. Aber man kommt schon im Bereich um mehrere Kilometer, können wir Daten senden. Und wir haben einen geringen Strombedarf. WLAN hat vergleichsweise hohen Strombedarf. Da kann man natürlich auch ein bisschen sparen und die meisten Handys gehen damit auch ganz sparsam um. Aber bei Lorawan haben wir Strombedarf von, ja, wenn man es wirklich gut macht, sehr, sehr wenig. Also ein paar Milliwatt, wenn man es gut anstellt. Und damit kann man auch so einen LoRaWAN-Sensor mal jahrelang, fünf, sechs Jahre lang betreiben, ohne dass wir da irgendwie Strom braucht. Also man hat eine Batterie drin, drei, vier, fünf Jahre ist absolut machbar. Der Hochwassersensor reicht laut Hersteller drei bis fünf Jahre, je nachdem wie lang man oder wie oft man misst. Also wir messen dort momentan alle zehn Minuten den Abstand vom Sensor zum Boden und liegen dabei ja, so dreieinhalb Jahre, denke ich mal. Dann müssen wir die Batterie wechseln, was echt gut ist, weil... Jedes Mal hochsteigen, einmal im Monat, das will man nicht unbedingt. Genau, großer Unterschied zum, zum WLAN. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Daten. Wir haben deswegen halt wirklich nur ein paar Bytes, die wir verschicken können. Ne? Man hat nicht irgendwie so ein Megabyte, vielleicht eine Standard-Webseite heutzutage, wenn man die aufruft, hat so ein, zwei Megabyte. Je nachdem, größere webseiten natürlich deutlich mehr. Ähm, hier unten sieht man zwei Bytes, das sind einfach zwei Zahlen, die man übermitteln kann. Da könnte man zum Beispiel jetzt, ähm, 17 Grad und 25 Grad übermitteln oder 1 Meter, 1,725 ähm, Meter Abstand zum Beispiel könnte man damit übermitteln. Während ein Megabyte natürlich eine Million dieser Zahlen sind. Also der Unterschied ist natürlich gewaltig. Wir, in dem Beispiel würden wir ein 500.000-faches weniger übermitteln, als wenn man jetzt irgendwie im Internet eine Webseite aufruft. Das ist deutlich weniger, aber deswegen hat man auch die Möglichkeit, weit zu senden und mit wenig Energie zu senden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Dreieck und in allen drei Ecken stehen quasi die, die Fakten, wenig Strom, große Reichweite und wenig Daten oder die Daten und man kann sich immer nur für zwei Seiten entscheiden und die dritte ist dann quasi schlecht und das ist in dem Fall äh, bei uns die wenigen Daten. Ist aber völlig in Ordnung, weil ähm, in unserem Fall wollen wir für jede Technologie die richtige, oder für jedes Problem die richtige Technologie finden? Und in dem Fall, was wollen wir übertragen? Den Abstand des Hochwassersensors. Das sind ein paar Zahlen. Das sind irgendwie, wir übertragen das in Millimetern, dann sind das irgendwie 2570 Millimeter, die wir da übertragen, also eine einzige Zahl. Die kriegen wir in zwei Bytes unter und dann können wir die einfach sehr effizient übertragen. Andere Beispiele für Sensordaten, ja, kennt man in der Regel. Temperaturen können übertragen werden, Feinstaubwerte. Wir haben Bodefeuchte, Verkehrsdichte, eine Gruppe, ihr macht ja was damit. Mausefallen ist auch ein lustiges Beispiel. Es gibt Mausefallen, die haben Lorawan an Bord. Also quasi man hat das Problem, die Falle schlägt zu, man kriegt es nicht mit. Und die Ratte bleibt oder die Maus bleibt erstmal ein paar Tage in der Mausefalle drin. Das ist vielleicht nicht was, was man zu Hause haben will, man merkt es nicht, dann fängt es an zu riechen. Deswegen will man eigentlich mitbekommen, wann die Mausefalle zuschlägt. Und das ist eine Mausefalle mit lora waren die einfach in dem Moment, wo sie zuklappt, ein Datenpaket wegschickt und auf dem Handy vibriert es Und da steht dann drauf, äh, Mausefalle hat zugeschlagen und kann sich gleich danach äh, richten. Genau, und ja, weitere Beispiele noch. The Things-Network ist dann das, oder der Provider, wie wir das manchmal nennen, mit dem wir dieses lora ähm, betreiben hier in Ulm. Das ist ein freier Provider, den ähm, man einfach so verwenden kann, der kostet nichts, der ist umsonst, ähm, der bietet den, den Basisservice kostenlos an, hat noch einen kommerziellen Service dabei, damit verdienen die auch ihr Geld, aber ähm, der normale Dienst, den kann man einfach verwenden und die bieten einem alles an, was man braucht, um mit LoRaWAN Daten zu versenden. Die bieten einem Code an für die, für die Nodes, also die Nodes sind eben die Sensoren, die das, die Daten messen und die bieten auch einen Server an auf der anderen Seite, der nachher die Daten empfängt, wo man sie selbst auch wieder abrufen kann eigentlich quasi wie, ja, wie ein klassischer Provider, wie so die Telekom oder wie Vodafone, die ein LTE-Netz ähm, aufbauen oder ein LTE-Netz -LTE ähm, in eine Basisstation aufstellen und quasi auch Dienste dahinter haben, um die Daten da wieder abzuholen. Ähm, ja Das fasst das nochmal zusammen, was, was ich gerade gesagt habe. Wir haben zum einen die Nodes, wir haben die Gateways, Gateways sind die Basisstationen, die über die, die Stadt verteilt sind, die quasi die dora daten empfangen. Haben wir in Ulm, wir ja, haben mittlerweile knapp 20 Antennen in, über der Stadt verteilt. Knapp die Hälfte davon sind richtig professionelle Antennen, die wir auf den Dächern von größeren, ähm, größeren Firmen haben. Bei den Stadtwerken haben wir eine auf dem Dach. Am Ulmer Münster gibt es seit halt kurzem eine, eine Lorawan-Antenne, die durften wir da aufstellen. Seit einem Jahr, ja, ziemlich genau ein Jahr, ja, ist Geburtstag quasi. Ähm, hier im Verschwörs gibt es auch eine, die steht momentan bei der Gruppe unten im, im Tresor. Das ist so sieht aus wie ein kleiner Router. Das ist eigentlich keine, keine besondere Hardware. Wenn die auf Dächern steht, muss die wetterfest sein, dann ist es ein bisschen eine größere Kiste, das ist eine Schuhkartongröße. Aber ist an sich eigentlich keine komplexe Hardware. Ist nicht so groß wie WLAN, äh, wie LTE-Antennen, die man auf Dächern kennt, was dann oft so 1,50 Meter Oschis sind, sondern es ist relativ klein. Und bei TTN kann man auch Anwendungen ähm, verwalten, sprich äh, man kann irgendwie sich Apps anlegen und kann innerhalb dieser Apps dann die Nodes und die Gateways ähm, verwalten, ist quasi eine Verwaltungssoftware für diese ganze LoRaWAN-Sache. Damit kann man das dann äh, recht komfortabel ähm, verwenden und auch dort wiederum die Daten abrufen, die man da hingeschickt hat. genau Hier nochmal eine kleine schöne Folie zu Ulm, die ist schon ein bisschen älter. Da hatten wir nur sieben Antennen ähm, zu dem Zeitpunkt, sieben Basisstationen. Mittlerweile sind es um die 20. Ähm, wie gesagt, ungefähr die Hälfte sind wirklich professionelle Antennen auf dem Dach. Und jeder, es gibt viele Bürger, die das selber machen, also die sich so, eine, so, ein, so ein Gateway kaufen. Da geht es bei den günstigen los bei ja, so 80, 90 Euro. Und ähm, da kann man die auch selbst betreiben zu Hause. Kann die entweder indoor betreiben, dann ist die Reichweite ein bisschen schlechter. Man kann die aber auch, wenn man irgendwie ein Haus hat, wo man das aufs Dach schrauben kann, was auch manche gemacht haben, kann man das aufs Dach hochbringen oder irgendwie ein höher gelegene, höhere gelegenes Fenster in der, im Haus und kann man die Reichweite da ein bisschen, bisschen ausbauen. Und auch diese, das sage ich immer dazu, wer Ulm kennt, weiß ja auf der anderen Seite, auf der Donau ist Neu-Ulm. Dort gibt es mittlerweile auch Antennen und das ist nicht so, dass die Donau da die Strahlen ab, also die, die, die, den Empfang verschlechtert oder da plötzlich eine harte Kante ist, sondern da haben wir einfach nicht gemessen. Also wir waren nie auf der neu Seite und haben die, die Abdeckung gemessen, deswegen ist da die, die, die harte Kante. Ja, so sieht so ein, so ein Gateway aus. Das ist jetzt oben auf dem Kuhberg. Ähm, ein Gateway auf einem Privathaus. Ähm, man sieht oben, die, der weiße Stab ist die Antenne und unten eben diese Schuhkarton, große Kasten, ist das Gateway an sich. Da ist ja, quasi die Technik drin, die Elektronik drin. Was auch immer nicht schlecht ist bei sowas, man macht es oberhalb der Dachkante, damit auch ringsrum die Strahlen oder quasi die, ähm, die Antenne funken kann. Ähm, das ist eine weitere Antenne, die ist oben auf den Stadtwerken also auf einer anderen, quasi auf der gegenüberliegenden Seite vom, vom Münster von uns aus gesehen, in der Karlstraße und dann haben wir noch eine oben an der Uni Ulm, immer auch das Münster zu sehen, so ein bisschen als Referenz. Ähm, die liegt auch relativ hoch und bei der haben wir sogar neulich mal erfahren, dass die bis nach München gesendet hat. Also es gibt Münchner, die eigene Notes betreiben, einfach nur so einen kleinen Sensor, der irgendwas misst und der eben bis, nach München gesendet hat und äh, beziehungsweise von München hierher gesendet hat. Und wir haben mit der Antenne das Empfangen, was ziemlich krass ist. Also das hätten wir auch nicht gedacht. Das sind dann schon weit mehr wie diese 5, 6, 7 Kilometer äh, innerhalb der Stadt. So, jetzt die große Frage. Ähm, wann haben wir Hochwasser an der Donau? Das haben wir uns damals gefragt, deswegen haben wir das Projekt auch gemacht. Ähm, den Fahrradweg, den, den kennt man, wenn man da vorbeifährt, der ist relativ beliebt, ist auch gleichzeitig ein Fußgängerweg, ist nicht nur Fahrrad. Fußgänger ähm, dürfen da natürlich auch laufen. Ähm, hier sieht man es nochmal: auf der einen Seite Fußgänger, auf der anderen Seite Fahrradweg. Fahrrad, äh, Und wir haben uns gefragt, wie können wir das messen? Und dann haben wir uns äh, relativ schnell für so einen Hochwassersensor entschieden, oder beziehungsweise für einen Abstandssensor, den wir für Hochwasser verwenden, der ist beliebig ähm, verwendbar. Ähm, und haben den dann quasi, wie man es auf dem Beispielbild sieht, das ist keiner von uns, das ist nur ein exemplarisches Bild, ähm, haben wir den oben an die Unterseite der Brücke ähm, platzieren dürfen, und, um das zu messen. Und die Frage, die wir dort hatten, war, das hat man schon, wie haben wir das geschafft? Äh, man kann man sich natürlich gleich fragen, darf man an der Brücke einfach einen Sensor hinbauen in der Stadt? Das ist natürlich nicht erlaubt. Also man darf als Privatmann da nicht hingehen und sagen, okay, äh, Akkuschrauber, Steinbohrer reinschrauben und hinmachen und dann wieder gehen und sagen, ja, wir haben jetzt an der öffentlichen Brücke, die zur Stadt gehört, was reingeschraubt und haben das da einfach angebracht. Das haben wir natürlich nicht einfach so gemacht, sondern wir haben das über das Verschwörhaus gemacht, beziehungsweise über die Stadt Ulm. Das war so dieser Weg, den wir da gehen durften. Also wir sind Ehrenamtliche hier im Verschwörhaus, engagieren uns in dieser ttn gruppe und die Stadt Ulm ist ja hier quasi vor Ort, betreibt auch das Verschwörhaus mit, wenn man so sagen kann. Und wir saßen da mal zusammen und haben gemeint, hier, wir haben eine Idee, können wir das mit euch verwirklichen? Geht das irgendwie? Und haben die gemeint, ja klar, das ist kein Problem, wenn, wir das, wenn ihr das macht, ihr macht das ehrenamtlich, wir besorgen die Hardware, also die haben den Sensor dann gekauft. Und dann ging das relativ schnell, dann haben die dort beim Brückenbeauftragten der Stadt Ulm angerufen, der hat gesagt, ach, das ist eine nette Idee, warum nicht? Da reinbohren ist kein Problem, das kann man technisch machen. Und dann ist das uns laufen gekommen und wir haben da eigentlich nicht viel gemacht, als nur die richtigen Leute gekannt, was hier im Verschwörungs einfach möglich ist. Und ähm, die haben gesagt, ja, das ist eine super Sache. Die haben sich natürlich auch gefreut, weil das einfach for free war, das musste niemand bezahlen, außer die Hardware. Ne? Da gab es keine, keine äh, Rechnung von uns sozusagen, eine Handwerkerrechnung, sondern die haben uns einfach ermöglicht, wir haben denen den Sensor in die Hand gedrückt. Die von der Stadt haben den Sensor weitergegeben an den Baubetriebshof und der ist da hochgeklettert, hat den angebracht und wir waren glücklich und ein paar Tage später haben wir da die Daten empfangen. Ähm, das ist ein großer Vorteil hier von dem Haus, ähm, was echt auch Spaß macht, weil man so einfach und so schnell mit ein bisschen Ehrenamt und mit ein bisschen Engagement ähm, bei so einem tollen Ergebnis gelandet ist. Ähm, ja, also das ist, äh, kann ich nur empfehlen, dass man da irgendwie, wenn man sich die Möglichkeit hat, in lokal irgendwie in so ein Hackerspaces, Makerspaces oder vielleicht ein bisschen eine Connection hat zur Stadt, dass man da irgendwie äh, einfach mal fragt, geht sowas? Das ist oft viel möglich, was man davor denkt, Ich darf man das gar nicht machen, das ist schwierig, wer erlaubt das? Das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, das ist nur ein kleines Beispiel zu diesem zum Abstandsmesser. Ähm, das sind so Daten von drei Tagen, die wir hier aufgezeichnet haben. Hier sieht man auf der Y-Achse den Abstand in Zentimetern, 24 Zentimeter und das Maximum bleibt bei 327 Zentimetern. Dann sieht man auch, dass der Sensor ein bisschen schwankt. Das liegt an der, vermutlich an der Wärme der Luft. Umso wärmer die Luft ist, umso größer ist die Schallgeschwindigkeit und umso größer ist dann auch der Abstand. Also sprich, unsere Abstandmessung ist nicht perfekt auf den Millimeter genau, sondern die schwankt so ein bisschen. Und ähm, erst dachten wir, dass die Brücke sich bewegt leicht, weil LKWs drüber fahren, weil sich der Beton irgendwie äh, ausdehnt. Ist aber alles nicht der Fall. Das haben wir dann noch den Brückenbeauftragten gefragt, der Stadt Ulm, und hat gemeint, nee, nee, wenn ihr Schwankungen habt von drei Zentimeter, die Brücke würde auseinanderbrechen, das kann gar nicht sein. Also haben wir ein bisschen nachgeforscht und sind draufgekommen, es ist wahrscheinlich einfach die kalte und warme Luft. Luft bei 10 Grad oder bei 0 Grad, da ist die Schallgeschwindigkeit einfach schneller oder höher als bei 30 Grad oder andersrum weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dadurch ist auch diese Messung einfach unterschiedlich, weil einfach die, über den, die Messung ähm, läuft über die Schallgeschwindigkeit ab. Aber wir rechnen das raus. Also wir wissen, wenn wir wissen wollen, haben wir Hochwasser oder nicht, dann sind diese Schwankungen egal, weil wir nicht immer nur einzelne Stunden be beachten, sondern wirklich das auf mehrere Stunden beobachten. Und wenn wir sehen, okay, innerhalb von vier Stunden hat sich wirklich richtig was geändert an der, an der Abstandsmessung, nur dann geben wir Alarm. Für den Alarm gibt es eine kleine Webseite, hochwasser.tnulm.de. Da sieht man einfach unsere zwei Sensoren als grüne ähm, Kästchen. Aktuell kein Hochwasser, das sind die Daten von heute. Ähm, und falls es mal Hochwasser geben würde, würde man das hier sehen, dann wären die Kästchen rot, ähm, auch mit einer Angabe, wie viel Hochwasser wir haben. Also 20 cm, 30 cm Hochwasser. Und man weiß dann auch, dass es äh, ja, vielleicht mit dem Fahrrad noch geht. Da kann man mit dem Fahrrad vielleicht noch durchfahren. Ähm, weil man, wenn man die Füße hochnimmt, aber zu Fuß ist es wahrscheinlich schlecht. Ähm, ja, das zu so unserem Hochwasserprojekt, das wir mit TTL umgesetzt haben. Wir haben eine kleine Webseite, falls euch das Thema interessiert, lora.ulmdigital.com. Bei Twitter sind wir auch aktiv und falls ihr Ulmer seid oder vielleicht doch irgendwann mal wieder hierher kommt, ähm, jeden zweiten Mittwoch treffen wir uns auch in der Gruppe hier und bearbeiten das Thema, machen sowas wie das Hochwasserprojekt. Aktuell machen wir ein Projekt mit einem Hochbeet, so ein vollautomatisiertes Hochbeet, was ähm, sich das, was autark ähm, die Pflanzen bewässert und das überwachen wir mit LoRaWAN. Wie viel Wasser ist noch da? Wie warm ist es? Ähm, etc. Pp. Ähm, genau und arbeiten eben schön aktiv an diesen ganzen Themen und nutzen in der Regel LoRaWAN dafür, um die Daten da zu übertragen. Genau, wenn es keine Fragen gibt. Bin ich fertig. Vielen Dank.